Lang nicht mehr gesehen und gehört. I'm sorry, aber ich hatte zu viel, zu, also ich bin umgezogen am Wochenende und <lacht> deswegen kam ich jetzt irgendwie die letzten Tage nicht dazu, Videos zu drehen, weil es hier einiges zu tun gab, besonders in der Küche, denn die haben wir selbst ähm, aufgebaut und wir sind auch eigentlich noch dabei. Aber es hat alles bis jetzt sehr gut funktioniert, aber es ist halt noch nicht fertig und es war einfach Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag nur. Aufbauen und zu Ikea und zum Baumarkt und irgendwelche Stichsägen ausleihen und das alles zurechtsägen und bla bla bla. Also, es war abenteuerlich, es hat aber alles bis jetzt sehr gut funktioniert. Und ähm, ich dachte mir, jetzt ist es vielleicht einfach mal wieder Zeit, äh, euch mal Hallo zu sagen und euch mal. Oh, ich dachte grad, ich werde angerufen. Und euch mal zu erzählen, wie es mir so geht. Und was so passiert ist und euch vielleicht ein bisschen was zu zeigen, es ist wie gesagt noch nicht fertig. Wir haben zum Beispiel noch kein Sofa, deswegen stehen hier gerade erstmal zwei Sessel. Den habe ich übrigens noch am Tag meines Auszugs in Köln auf der Straße gefunden. Und ich dachte mir, den kann man bestimmt irgendwann mal gut gebrauchen. Und das ist so ein Alter von, meiner, von meinen Großeltern, der ist sehr, sehr schön. Da liegt auch noch eine Lampe von meinen Großeltern drauf, die wir noch anbringen wollen. Hier sind gerade so Stoffproben für Sofa. Also ja, so sieht es hier gerade aus. Es ist alles ein Durcheinander. Aber die beste Nachricht ever, guck mal. Sie werden langsam immer größer und gestern war ein Kumpel da und der meinte, boah, wie lang ist denn dieser Stab hier? Der ist bei ihm anscheinend deutlich äh, kürzer. Hier sind schon zwei Bilder an der Wand. Die habe ich äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen vor einem Jahr. Oder jetzt halt ein Dreivierteljahr. Und habe sie nie aufgehangen. Aber jetzt haben sie hier einen perfekten Platz gefunden, direkt wenn man reinkommt. Und hier unten steht erstmal so eine Kommode mit einem Paderborn-Wimpel. Ganz klar. Ähm, die bleibt wahrscheinlich auch nicht hier stehen, weil wir wollen so ein Sofa, was hier so eine Ecke hat. Oder so eine Rekamiere. Und dann passt das nicht mehr. Aber dann könnten wir das vielleicht dahin stellen. Wir wollen nämlich langfristig keinen Fernseher, weil das einfach nicht schön aussieht ähm, und weil man sich halt auch sparen kann, sondern wir wollen das gerne mit einem Beamer machen. Und ich weiß, dass das geht, dass man halt einfach einen, so einen kleinen Beamer an die eine Wand und der projiziert dann an die andere Wand, weil wir haben da halt diese Wand und da muss jetzt auch nicht unbedingt ein Bild hängen oder so, finde ich. Von daher würde das auf jeden Fall passen. Das Ding ist nur, wir wollen... Nicht nur diese ganzen Netflix- und Streaming-Sachen gucken, sondern auch mal Fernsehen. Fern ja, TV. Und ähm, jetzt ist die Frage, wisst ihr, ob es einen Beamer gibt, wo man dieses Kabel direkt anschließen kann? Weil das wäre natürlich tiptop. Ansonsten müssen wir da irgendwie so einen kleinen Receiver oder so vorschalten. Guckt euch mal bitte diese Pflanze an. Die ist so heftig. Ist das nicht ein Oshi? Die ist so unglaublich groß. Ja, hier ist noch ein Bild, was noch aufgehangen werden soll. Hello. Das ist von, ähm, wie heißt der Typ? Edward Hopper, genau. Ich finde das richtig schön. Und das steht da jetzt gerade erstmal so. Und aktuell stehen hier noch zwei, ähm, Packs? Nee, oder ich glaube, die heißen jetzt Kallax-Regale. Die sollen da nicht bleiben, sondern wir wollen da so Regalbretter selber dran machen. So länger und kürzer, dass da auch irgendwie eine Pflanze zwischenpasst oder so. Aber äh, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Ja, also das ist das Wohnzimmer. Jetzt gehe ich mal in die Küche, die ist halt echt noch nicht fertig. Aber es wird. Also hier war nichts drin. Ne? Also erstmal ein geiler Kühlschrank. Tada! Ein What's in my fridge? <lacht> Umzugsedition, nur das Allerwichtigste. Ganz schnell und zackig, Gouda, Butter, Camembert, Marmelade, Skier, der ist leider schon fast leer, Lauchzwiebeln, Tomatenmark, Paprika, Tomaten, Gurke, Zucchini, Paprika, ja, und Salat. Halbe Banane von heute Morgen, Hafermü Hafermilch, äh, hier, ne, Parmesanzeug, Schokolati! Und es ist einfach ein geiler Kühlschrank mit drei Gefrierfächern. Oh mein Gott! Und da habe ich auch gestern schon was reingekauft. Also Rahmspinat und Himbeeren. Genau. So, und dann ist hier schon mal ein Regal mit Zeug drin. Da ist halt noch kein, keine Arbeitsplatte und keine Tür vor und alles mögliche. Und hier ist die Waschmaschine mit allem Zeug. <lacht> hier ist nochmal was. Hier ja, habe ich gerade gefrühstückt, also mir ist gemacht. Und hier haben wir die Arbeitsplatte, liebe Freunde, mit einer Stichsäge geschnitten und alles Mögliche, das äh, ne, eingesetzt mit Silikon abgedichtet, hier das Siphon selber angeschlossen und es funktioniert einfach. Es ist einfach so geil. Es hat lange gedauert und es war anstrengend, es war wirklich anstrengend. Aber es hat geklappt und ich sehe eine Küche jetzt einfach mit ganz anderen Augen. Also echt, das ist so krass. So, hier ist die Fensterbank. Ne? Hier haben wir schon diese Wegläser ähm, befüllt, so ein bisschen teilweise, weil wir haben nämlich noch was von der Arbeitsplatte über. Hier. Und diese Bretter wollen wir zurechtschneiden. Und dann sollen die hier so hin. Weil dann wiederholt sich das ist Holz der Arbeitsplatte, was eh super schön ist, finde ich. Nochmal hier oben. Und dann äh, haben wir da auch noch so Regalbretter, was wir eh noch wollten. Ja, und nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Also da ist jetzt Arbeitsplatte und da ist ein Regal. Dann ist, kommt die Waschmaschine, dann kommt die Spülmaschine und dann kommt dieses Regal. Und da kommt komplett eine Arbeitsplatte drüber. Das ist die, die heute geliefert wird. Die wird nochmal zwei Meter lang. Dann haben wir so viel Fläche zum Schneiden. Das wird toll. Und hier im Flur ist noch ganz viel Gerümpel. Das zeige ich euch jetzt nicht. Also, ja. Yeah. Es ist noch einiges zu tun. Ich bin gerade dabei, die Anmeldung zu schreiben. Also, dass ich hier in dieser Wohnung angemeldet bin. Weil, das muss man ja machen innerhalb von zwei Wochen. Und man muss es anscheinend wohl gerade nicht persönlich machen. Wegen Corona, was nice ist. Und deswegen kann ich das jetzt so hier machen. Hoffentlich funktioniert das. Wir haben auch noch kein Internet und so ein Zeug. Ja. Achso, ich zeige euch noch kurz das Bad vielleicht. Da geht man hier auch so rum. Das ist das Badfenster. Und hier hinter ist einfach so ein geiler Baum. Es sieht einfach aus wie im Dschungel. Ähm, hier waren neben den grünen Blättern auch noch ganz viele braune. Die habe ich erstmal abgeschnitten da oben, einfach abgekattet. Und jetzt ist es zumindest ein bisschen hell hier im Bad. Und das ist eigentlich echt richtig schön. Allerdings sind hier dementsprechend immer super viele Tiere drin, also vor allem abends. Wir haben hier bestimmt immer, boah, keine Ahnung, fünf verschiedene Flattermänner und Marienkäfer und alles mögliche. Deswegen, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Hier ist erstmal eine provisorische Regalkonstruktion. Dann ist hier die Badewanne und das Waschbecken. Ja, genau, das ist es erstmal. Soweit so gut. Hier steht die wunderschöne Kali, Kaliter von meinem Freund. Die ist so toll. Die ist riesengroß geworden. Das ist echt unglaublich. Hier ist meine große Palme. Die kommt hier jetzt richtig zur Geltung. <lacht> Den habe ich jetzt einfach in so einen Topf gesetzt. Das so, sieht so lustig aus. Ja, und die Efeutute wächst auch fleißig vor sich hin, obwohl sie jetzt schon länger keine Blätter mehr bekommen hat. Vielleicht steht die hier ein bisschen dunkel. Ja, und hier haben wir auch schon wieder einen Ableger, äh, machen wir gerade. Es sind aber noch keine Wurzeln dran. Wir haben die erst gestern oder vorgestern ins Wasser gestellt. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, viel mehr gibt's bei mir ehrlich gesagt gerade gar nicht zu berichten. Ich pendel immer nur so zwischen Baumarkt und äh, Aufbauen und keine Ahnung. Also. Und anmelden und so, aber das Wichtigste ist jetzt erstmal geschafft und am Wochenende ist dann hoffentlich auch die Küche fertig. Ja, soweit erstmal von mir, vielleicht hat der ein oder andere ja einen Tipp bezüglich, wo gibt es hier coole Sofas in Berlin, gerne auch gebraucht ruhig, die aber in gutem Zustand sind. Oder was mache ich mit diesem Beamer, was ich da euch erzählt hatte, ähm und so weiter und so fort. Ansonsten hoffe ich, dieses kleine Live-Update und Wohnungsupdate hat euch gefallen. Und ähm, ich wünsche euch noch einen tollen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann auch, denke ich mal, mit etwas mehr Ruhe und mehr... Ne, Ihr wisst, was ich meine. Also bis dann. Tschüss!